Ich hab keine Ahnung. Ja, oh, nice, ne? Jetzt kommen wir uns den kennen. Und Das. Yo, Leute, was geht ab? Und willkommen zum Turo 2 heute mit Mate, mit Alex. Yo, servus. So, wir schauen drauf. 3, 2, 1, drauf. Ja, Endlich mal wieder vereint. Ja, meine Quarts sind 4, 25 und minus 100 Alp. äh 437 und minus 324. So. Ähm, Ich brauche noch das Essen jetzt. Okay, ich brauche zweimal Iron im Ofen. Ah! Wo ist es da? Lag das Server? Ich Alles. Nö, eigentlich, eigentlich, eigentlich nicht. Die kommen aber nicht in den Ofen eigentlich. Dafür kann ich schon mal gar nichts. Ja, ich bin schon wieder drin. Okay. Irgendwo hatte ich noch kein Wasser eingeschüttet, weil da Zombies waren. Genau hier. Also, wenig Essen habe ich gar nicht. Gold. Ich sage. Ich soll meine Höhlen abgehen oder lieber zu dir gehen und. Kannst doch bei deiner Höhle bleiben, das ist mir wurscht, Alex. Ja, Mann, aber wir sollten das Zuckerrohr anpflanzen. Irgendwo. Ja, dann pflanzt es doch an. Kannst doch anpflanzen. Ja, Brauchst du wirklich zum Anpflanzen? Nein, Mann, eh nicht, aber wir müssen ja wissen, was ist. Ja, das ist zum Da Schluss. war jetzt auch nicht so viel Unmengen an Essen dabei, gell? Muss dann eh wieder hoch. Irgendwann. Brauchen wir eigentlich noch Füll-Eisen? Mm, eigentlich nicht. Glaube ich. Okay. Glaube ich halt. Also. Gold hatte ich hier auf jeden Fall schon mal. Und selber so, ist keiner, gell? Nö. Bin alleine. Schmeidig. Nö, nö, ist keiner da. Ja. Lord ist wieder. Vom Scoreboard. Oh, Aus. Also okay. hm. Heide ist schwer gestorben, gell? Weiß ich nicht. Ich glaube ja. Keine Ahnung, ob heute schon jemand gestorben ist. Warum strip meine ich eigentlich? Totaler Käse gerade zu strip Ich schmulze mir noch ein bisschen Eisen für Eisenachs. Ah. Eisen. Hier jetzt erstmal die Höhle ab. und okay. so, jetzt hier... guck mal wie weit mein Iron ist. Wo ist denn das Iron? Ich weiß ich nicht wo du dein Iron versteckst? Doch. Das sind meine zwei Höhlen, <lacht> sieben Iron fertig. Da müssten die sieben auch fertig sein, genau. Ich glaube wir bleiben. kommen einfach zu dir Steve. Kannst du tun. Magst du noch mal einen Warte. Ich mir gerade eine Iron Pickel. Mach her, guck mal, mach ich, mach... Was habe ich denn jetzt? Ich habe eine Hose und eine Brust, das reicht mir. Ähm, 442 und minus 320. Ad ah, richtung. Minus 320. Ah. Okay, es ist d Richtung. Okay. Gold, Gold, Gold... Hast du Äpfel? Ah ja. Okay. Ich hab gar keinen. Du lappest? Nee nee, ich war noch nicht dir. Ich glaube ich geh bergauf und zu Dekorts, sonst verbrauch ich da viel zu viel Zeit hier. So machen wie du willst. Okay, Egal. Brauchen wir noch Holz? Ja, bringen wir was mit. Also, ich wollte auch sie ja noch abbauen. Okay, machen ich das jetzt auch gleich. So, wir kommen mal zu dir irgendwie. Wow, beim Hupfen geht viel Essen weg. Ja, wegen nicht so viel Hüpfen. Warte mal, jetzt, mach ich jetzt mal hier noch. Meine zwei Öfen noch aufstellen. Heyo, mit dem Pfeil Obsidian abbauen ist nicht so, aber 10 Minuten. Fünf Minuten schon wieder rum. Oh, die Zeit vergeht wie immer. Ah ja, wie im Flug. Jo. Oh. Die erste Zahl war schon 400 irgendwas, gell? Ähm, 403 und minus 300. Hey, das ist eine Mühle. Was? Das ist eine Windmühle. Wo ist eine Windmühle? <lacht> da oben, bei deinen Quads. Echt? Ja. Windmühle? Kommst du jetzt auf Windmühle? Die steht davon. Okay. Aber die Spitzhacke benutze ich noch nicht, die verzauber ich dann erst. Wir schauen mal zu der Windmühle. Ja, mach mal. Wait. What am I doing here? Was ist das für ein <lacht> Block? Hast du da random Wallblöcke wall, okay, mit dem Bau? Äh, hochwärts. Ne, random nicht, nur so berghoch. Also dass ich aus der einen Schlucht rauskomme. Okay. Mach ich so viel Items wieder? Ja, ich auch, ist auch voll. Wolle brauchen wir nicht, oder? Okay. Also Außer wir wollen Fallen bauen, wieder da. <lacht> okay. Ja, als ob das jetzt nicht einmal ne. Hmm, du lege ich wieder zurück. Hier nix. Ja, auch kein Lava oder irgendwas. Ich schlachte da mal circa 10 Kühe ab. Ja, machen wir bitte. Hm. Alles Essen geht bei wenn man da oben nur dumm stolziert. Ja. Clay brauchen wir nicht, gell? Nein. Kann nicht sein, dass die erste Folge die erst finde und zweite Folge gar nichts. Jo, ich werde auch nicht Front finden, weil ich bin da. Junge. Oh nein. Eier ah, brauchen wir nicht, halt, gell? Ja. Unbedingt nein. Die Kuh nehmen wir noch, dann muss es reichen, bin schon Level 8, verlaupte Kühe. Ich hoffe, dass du da bist, dann, dass wir die Folge noch verzaubern können. Was? Du kannst... Ah, Lord. Ja, ich kann verzaubern. Was schon ein Buch? Nein, aber du hast doch Zuckerrohr. Jo. Deswegen ja. Du, es... Wie wundert es dass du die Windmühle nicht gesehen hast. Ja, ich bin ja nicht genau da, wo ich bin, runter. Ich bin ja dahin gelaufen. Ich bin jetzt bei der Wind, da mal weg. das oh, zumindest knapp davor. Das sind Heu. Und Kühe. Und Schafe. Ich hoffe, das ist Kapalle oder sowas in der Richtung. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube aber nicht, dass wir hier in der ersten Folge fallen bauen müssen. Du ist eine Kiste. Ja, stimmt. Wie beschriftet? Na. No. Dann darfst du looten, wenn das drin ist. Da ist aber nichts drin. Prima. Prima, gell? Ich geh mal bergauf schauen. Alex, also du solltest eigentlich herkommen, gell? Okay, da ist nichts drin. Cool, Creeper. Bring ich ins Wasser mit dem Creeper? Ja. Ich hab die erst. Nice. Alter, die Quads zu finden, ist ganz einfach. Nicht? Naja, wenn man zuerst zum Windmühle geht und dann ist ...richtig. Hm. <lacht> hey, die 400 würde ich auch nicht Gut essen. Wann? den Abo gedreht Sieh, das soll irgendwo ober dir sein mittlerweile Dann machen wir jetzt einen Mageter und Rollen und die Punkte alle vermissen Ups hm. Genau Sieh, wo sind genau deine Quarts? Was war passiert? Hm. Ja. Warte mal Ja Ja, kann man machen Machen wir nachher gleich ja. Äh, warte, ich bin gerade hier im Full Fight gegen Zombies, Skelette und Creeper. Ja, yeah. soll die Höhle mal bergauf gehen? Könntest du tun? Ich gehe auch gerade zurück, weil ich da meine Schmiede irgendwo stehen habe. Zombies geht mir nicht auf den Sack. So, irgendwo hier war. Steve, siehst du meinen Namen schon? Weiß ich nicht, Alex. Ich bin gerade damit beschäftigt, zu gucken, wo ich meine Dings hingestellt habe bei der Öfen da ist ein Wolleblock schwierig und ein Wolleblock da war er ja habe ich den habe ich die hier hingestellt wo ich da lang gelaufen ne ich glaube nicht so ein mlg Traum ich hätte ihn nicht machen <lacht> ne ich sehe dich mal ja ist nicht dran Oh, gibt's noch nicht warum sind meine öfen hingestellt ich bin meine öfen nicht mehr alex du bist du in einer schlucht ja da unten da bin hab ich nicht reingebaut ja drei minuten alter hm. ich habe keine ahnung ja oh nice ne jetzt kommen wir sehen kennen die Erst. Steve, du hast doch was hier für Monster. Hm, ich weiß. Da müsstest du irgendwo dort bist, wo du, habe ich nicht so ein Vierer-Takt runtergebaut, so wie wir mich immer runterbauen. Echt? Hm. Steve, wo bist du? Habe hab ich dir doch gesagt. Jo, wow. Flucht ist nicht so klar. Äh, 436 minus 270. 270 nur. Äh, sind wir richtig. Ey, warum sind sie nicht hey, wir nicht geworfen? Ey, was sind da wieder für Bali? Nein. Na, no. Was denn alle? Dann, dann der Bogen ist vorne, hinter mir und alles voller Wasser. Das macht es mir gar nicht cool. Da baue ich halt zu. Ja, habe ich schon. Papier Jo, warum muss denn da überall was sein? <lacht> ai, ai, ai. Jetzt ja nicht sterben, Alex. Ja, ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ich bleibe zum da und baue es zu. Ich bei 431 und minus 250. Ja, ich muss noch 50 Blöcke gerade ausbauen und hab es geschafft. Steve, was hast du dann geschafft? Dann bin ich bei dir. Echt? Ja. Ich noch überhaupt nicht Ich bin bei minus 300 In die Richtung musst du schauen, keine Ahnung Ja, du musst bei minus 450 hin. Beim ersten? koordinate ja. Minus 430 Wo? Was? Habe ich dir ja doch jetzt dreimal gesagt Steve, ich habe keine Ahnung wo ich bin aber Steve, wir haben einen kompletten scheiß gleich ich... Ja, ist doch egal Ich will noch das wasser zu umbauen bauen. will doch was, noch 10 Sekunden Ach, zu lang Yo, Lord Das wars mit der zweiten Folge, ich hab nochmal 8 Diaske, ich hab 17 Diamanten Nice, ihr habt genau gar nichts außer für Essen und Holz. Und ich finde meine Öfen nicht mehr <lacht> Gut, Leute, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein und ciao. Bye, bye.